In diesem Video werden wir einen neuen Prozessor, auch CPU genannt, einbauen. Die heutigen Prozessoren gibt es hauptsächlich in zwei Bauformen, als slot typ mit einer langen Steckleiste und vom Typ Sockelhalterung, auch Socket genannt, mit dessen Einbau wir beginnen werden. Bevor Sie mit der Montage beginnen, schauen Sie sich zunächst dieses Video in voller Länge an,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 müssen Sie auf die Kompatibilität zu Ihrem System achten. Dieser Prozessortyp mit der Sockelhalterung und der Flipchip-Technik wird heute von den meisten Herstellern verbaut und wird die zukünftigen superschnellen CPUs tragen. Bevor wir nun die alte CPU entfernen, lösen wir das Lüfterkabel vom Motherboard. Hilfreich wie so oft ist auch hier, die Anfertigung einer kleinen Skizze mit der Lage der Stecker, damit wir nachher beim Zusammenbau keine Fehler machen. Als nächstes lösen wir die Halteklammern des Kühlkörpers. Wir heben ihn heraus und zum Vorschein kommt jetzt der Prozessor, den wir nun lösen. Ein Hebelarm betätigt einen Arretierungsmechanismus. Den Hebel etwas seitlich versetzen und hochheben. So lässt sich der Prozessor leicht herausnehmen. Die hier gezeigte Vorgehensweise kann sich durchaus von Ihrem System unterscheiden. Daher achten Sie bitte auch auf die Einbauanleitung, die Ihrem Prozessor beigefügt ist. Jetzt ist der Zeitpunkt, da wir unsere neue CPU einsetzen. Bevor wir die CPU einsetzen, muss der Hebelarm aufrecht stehen, so wie hier.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 Und aufsetzen und mit den Haltefedern wie hier gezeigt fixieren ist der Kühlkörper montiert müssen wir noch dessen Stromkabel auf den richtigen Steckverbinder des Mainboards stecken da wir eine Skizze vorab erstellt haben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 ihrer neuen CPU. Unser neuer Prozessor ist nun installiert. Im zweiten Teil dieses Videos zeigen wir den Ausbau und Einbau eines Prozessors vom Typ Slot, so wie dieser hier. Dieser lange Steckplatz hier ist der sogenannte CPU Slot. Dieser sogenannte Slot 1 Typ wird noch von älteren Intel Pentium Prozessoren und einigen AMD Prozessoren verwendet. Den Ausbau beginnen wir, indem wir das Lüfterkabel vom Motherboard und den Temperatursensor vom rippenartigen Kühlkörper entfernen. Auch hier ist die Erstellung einer kleinen Skizze sinnvoll, die uns beim späteren Zusammenbau die richtige Position der Stecker und Kabel anzeigt. Der Temperatursensor wird bei diesem Modell durch einen Klebestreifen gehalten. Diesen ersetzen wir beim späteren Zusammenbau durch einen frischen Klebestreifen. Als nächstes öffnen wir die Halteklammern, mit denen der Kühlkörper und die CPU am Motherboard befestigt sind. Ausführung und Schließmechanismus können bei Ihrem Computer von dem hier gezeigten Beispiel abweichen. Ist der Schließmechanismus offen, ziehen wir die CPU-Einheit mit leichten Wackeln heraus. Die Halteklammern sind in den meisten Fällen Bestandteil des Motherboards. Daher belassen wir diese auf dem Motherboard, da der neue Prozessor ebenfalls von ihnen gehalten wird. Allerdings kommt es auch vor, dass für den neuen Prozessor passende Halteklammern eingebaut werden müssen. Dann müssen Sie nämlich erst die Klammern anbringen, bevor die neue CPU eingesetzt werden kann. Und das geht so. Die Bolzen der Klammern werden in die Löcher des Motherboards eingesetzt und so wie hier gezeigt runtergedrückt, bis sie einrasten. Okay, zurück zum CPU-Einbau. Dieser Prozessor hier wird mit einem Kühlkörper geliefert, bestehend aus der Kühlrippenbasis und einem festmontierten Ventilator. Der Kühlkörper wird nun passgenau auf den Prozessor aufgesetzt, wobei die vier Bolzen die genaue Ausrichtung gewährleisten. Die Fixierung der vier Bolzen wird durch ein Einsicherungsblech in der hier gezeigten Weise herbeigeführt. Hier die neue CPU-Einheit mit Kühler und Ventilator. Die Halteklammern öffnen. Der Prozessor muss in der Weise ausgerichtet sein, dass die Kerbe der Kontaktleiste mit dem Steg der Fassung, so wie hier, in Deckung gebracht werden muss. Bei korrekter Ausrichtung nun den Prozessor fest in die Fassung drücken. Und mit den Halteklammern arretieren.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 Unser neuer Prozessor ist nun installiert. Wenn alles okay ist, können wir den Gehäusedeckel wieder anschrauben und die Kabel auf der Rückseite des Computers einstecken. Den Deckel in das Gehäuse einpassen, exakt auf Kante ausrichten und den Deckel in das Gehäuse einschieben. Sitzt alles richtig, nun die zwei Kreuzschlitzschrauben eindrehen.